Ich rufe auf den Top 50 auf. für den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend GVFG, Finanzierung sichern, Mittel gleichgewichtig verteilen. Auf die Berichterstattung der Frau Kollegin Müller verzichten wir. Wer stimmt dem Beschlussempfehlung zu? – Das sind CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? – Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Top 51, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der SPD betreffend Waldtausch von Hessen-Forst mit Gastfelder Privatwaldbesitzer. Die Berichterstattung von Herrn Kummer. Darauf verzichten wir. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann ist bei Zustimmung der Fraktionen von CDU und den Grünen und Enthaltung der FDP ablehnt Linke und SPD die Beschlussempfehlung angenommen. Meine Damen und Herren, zu beiden Tagesordnung teile ich Ihnen Folgendes mit: Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass der die Top 15 äh, zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss überwiesen wird. Abschließend, ah, gut, okay, danke schön. Die große Anfrage Nummer 16 in den KPA auch abschließend. Dass die Top 17, 18, 19, 20, 23, 26 und 21 im nächsten Plenum aufgerufen werden, dass der Top 22 und der Top 34 zur Abschließungsberatung an den ULA gehen, Danke. dass der 24 und der 37 zur Abschließungsberatung in den WVA überwiesen werden, dass 25 und 55 im nächsten Plenum aufgerufen werden, dass in den WKA zur Abschlussberatung der Top 27 überwiesen wird. Dass 29, 48, 30, 31, 40, 32, so. bitte? Anders. 29, 48, 30 äh, ins nächste Plenum geschickt werden, und dass 31 und 40 dann in den Sie also. überwiesen werden zum Abschluss der Beratung. Ja. Einverstanden? CDU? GRÜNE? Okay dass § sind 32 im nächsten Plenum aufgerufen wird 33 im nächsten Plenum aufgerufen wird 36 im nächsten Plenum und 39 auch im nächsten Plenum da, 39 im Ausschuss abschließend gut ich korrigiere 39 wird abschließend behandelt im WVA. der Top 41 soll zur abschließenden Beratung an den UDS Unterausschuss bewiesen werden kein Widerspruch der Top 2 geht in den WVA. Nein, der geht in das nächste Plenum. Entschuldigung. 43 geht zur Abstimmberatung auch in den UDS. Datenschutz. 43. Die Tagesordnungspunkte 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54 und 59 sollen im nächsten Plenum aufgerufen werden. Und schließlich ist der 62 zur abschließenden Beratung an den INA zu überweisen. Kein Widerspruch für alle Punkte, die ich genannt habe. Dann ist das so beschlossen und die Tagesordnung ist bereinigt. Meine Damen und Herren, bevor Sie fluchtartig den Hessischen Landtag verlassen, darf ich Ihnen allen eine gute Sommerpause wünschen. Kommen Sie gesund und motiviert. Der ja, ja, doch muss ich erstmal die verabschieden. Lass, ja, und wenn der, der, der nachher getagt hat, kann der Ausschuss vor den Urlaub verabschieden. Ich, bitte, ich verabschiede alle in den Urlaub. Ich wünsche, dass Sie gesund und munter wiederkommen, damit es munter weitergeht. Und jetzt tagt der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in § 510 W und der Innenausschuss in § 301 P. Viel Spaß dabei. Tschüss. Auf Wiedersehen. So.